Ja. <Gül> Schön, nicht? Die Reisterrassen dort frisch noch angepflanzt alles. Ne? Mega schön. Ja, also nach, äh, nach drei Monaten wird es dann ja. äh, die Früchte oder die, ja. die Körner rauskommen. Sieht man dann diesen ganzen Büschel? Ja, oder wird mit Sichel einfach abgeschnitten ah, ah, ja. Ja, das und ja. Aha. Das ist so schwere Arbeit, also viel Arbeit bei dem Reisanbau, ja? Dass jeden Tag man das, die, Bewässerung, die ja. Bewässerung auch schon kontrollieren muss ja. und auch wegen Unkraut natürlich ja, ja. muss man auch schon kontrollieren, dass nicht so viel Unkraut da sind ja. oder vielleicht wegen Schnecken ja, dass ja. es auch Schnecken oft gibt ja. Ja, ja. oder vielleicht Ratten, wenn die dann so groß sind ja. zum äh, Früchte tragen, dann gibt es oft auch schon Ratten oder auch Vögel. Dann werden die oft auch schon mit, mit Netz zugedeckt ja oft ne? um zu schützen, weil die Vogel auch schon große Feinde von, von Reisbauern sind. Also ein von klein. einem Hektar Land ja, von einem Hektar Land kriegt man vielleicht vier oder fünf äh, Kilos, vier fünfzig Kilo. Ne? Mhm. Äh, äh, 4 Centner. Vier Centner. 1 Centner sind 12 Kilo. Kann das sein? 100, 100 Kilo glaube ich, ja, oder? Oh, das ist ein Kilo. Es wird aufgenommen, das ist doof jetzt mit der Mathematik, ja? Ein Kilogramm. 10? Oh ja, du 100 ja kg. Kilogramm Ja genau ja. Ein Hektar bisher uh, uh, ja. hat 5 Ja Bisa. ja. Ein Hektar kann er mit 500 Kilogramm Ja also von einem Hektar so vielleicht 7, 6 Cent noch. Mhm. Sehr schön und auch Ja, für zu meiner Kindheit nochmal. Als Kinder durfte ich dann so durch die Felder rein und manchmal, da habe ich dann so wie wie früher, sage ich mal, so Snack genommen. Also die die die jungen Chilis, ja? Also genau, das war scharf, ja. ja. Mal habe ich dann genommen, die Freunde auch, nehmen wir die und Essen einfach so ein bisschen, wenn das zu scharf ist, dann weg, ja, und nochmal später, das machen wir auch schon im Spaß. Wie eine Mutprobe. Ja, sowas, ne? It's long Hello? <laughs> Good. <laughs> Exactly. Das sind die Steuerbohnen, ne? Das hier links. Ups. Die Bohnen, da sieht man schon Bohnen dran. Ich will was? Ganz oben? Äh, da, also vielleicht 18. Ne? Ja, es schon kälter, wird schon kälter. Das hier, das hier sind die Setzlingen. Ja, die Setzlingen. Also da, da wurden die, die Körner ausgesät. Ja? Dann wartet man bis die Größen, die werden dann vereinzelt ja? später. Wie hier. Dann. Ja, genau. Die werden, dann werden die dann vereinzelt. Und hier werden die dann so uh, reingesetzt. Ne? Da ist zu eng. Ist zu eng ja? Die werden schon viel mehr. Da hast du gesehen, da oben, wenn die dann schon so groß sind. Es ja. ist auch schon wieder eng. Ja. Also, also wenn, das ist aber schon ideal oben, ja, also in den größeren Feldern. Ja.